Jesus über Gebet, ein Teil der Bergpredigt Jesu. Das erzählte Jesus den Menschen in seiner berühmtesten Predigt auf einem Berg. Wenn du mit Gott reden willst, dann mach es an einem ruhigen Ort, wo du mit ihm allein bist. Sag nicht einfach Phrasen vor dich her oder glaube, dass Gott dich mehr hört, wenn du viele religiös klingende Worte verwendest. Nein. Gott, dein Vater, weiß genau, was du brauchst. Vor ihm kannst du ehrlich sein. Hier ist eine Orientierung, wie ihr beten könnt. Unser Vater im Himmel, du sollst geehrt werden. Das, was du willst, soll geschehen, hier auf der Erde sowie im Himmel. Versorge uns heute mit allem, was wir brauchen. Vergib uns unsere Fehler. Wir wollen auch denen vergeben, die uns etwas angetan haben. Beschütze uns davor, getestet zu werden und befreie uns von allem Bösen. Wenn du anderen vergibst, wird dir auch Gott vergeben. Wenn du nicht bereit bist zu vergeben, dann wird dir Gott auch nicht vergeben.